Hallo, hier ist mal wieder euer Bröckchen. Tja, die Einleitung habt ihr bestimmt jetzt schon lange nicht mehr gehört. Äh, ja, ich war jetzt eine ganze Langeweile abwesend, ist euch wahrscheinlich aufgefallen. Ich möchte mich zuallererst schon mal ganz doll bei allen bedanken, die mir trotzdem treu geblieben sind oder trotzdem weiter abonniert haben. Jedes Mal, wenn ich ein neues Abo gekriegt habe und eine youtube Benachrichtigung dazu, auf meine E-Mail kam, habe ich mich einfach riesig gefreut und es hat mir wahnsinnig viel Kraft und Freude einfach gegeben. Ich habe mir gedacht, ich äh, versuche jetzt einfach mal eine andere Sache. Und zwar kriegt ihr gleichzeitig Speedpaint-Video und mich beim Wow. Geil, oder? Ja, ich habe mir einfach gedacht, dann habt ihr etwas, auf das ihr auch gleichzeitig schauen könnt und das ist nicht ganz so langweilig, wie ich quatsche, aber ich möchte euch halt auch ein Stück weit darüber informieren, weswegen es eigentlich so lange still auf meinem Channel war, es kamen ja auch ein paar Fragen dazu und ja, wie es jetzt mit dem Channel erstmal weitergeht. Zuerst einmal habe ich mit dem Uploaden von Videos aus zwei Gründen aufgehört oder pausiert. Ein Grund war, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich habe nicht das richtige Equipment dazu. Also, erstens habe ich seit letzten Mai etwa einen neuen Computer, auf dem ich jetzt die meiste Zeit zeichne. Für alles, was mit Video-Editing zu tun hat oder so, benutze ich aber immer noch den alten. Das heißt, ich musste erstmal alles, was Videoaufnahmen anging und so, auf dem neuen installieren, vorher erstmal finden und ja, das war ganz ein bisschen anstrengend. Habe ich inzwischen allerdings geschafft. Mir fehlt auch immer noch, oder schon wieder, ein gutes Mikro mit einer hohen Qualität, was dafür sorgt, dass ich mir sehr unsicher beim Upload bin, denn ich möchte natürlich auch nicht irgendwie klingen wie Dreck oder so. Und während die Aufnahme hier jetzt vielleicht ganz okay, klingt liegt das in erster Linie an Nachbearbeitung. Was ich aber nicht so leicht machen kann, wenn ich zum Beispiel ein Tutorial aufnehmen möchte. Das heißt, äh, im Moment ist halt auch Sparen auf ein gutes Mikrofon angesagt. Und dieses Mal möchte ich halt wirklich in die Folgen gehen und ein relativ professionelles Mikrofon mir besorgen. Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern, bis ich das auch tatsächlich zusammenbekomme. Aber es gibt noch einen dritten und viel größeren Grund, weswegen ich so lange pausiert habe, und zwar, das haben auch einige Leute, die privat mit mir in Kontakt waren, schon vorher erfahren, ich habe klinische Depressionen. Und aufgrund dieser, aufgrund dieser klinischen Depressionen fiel es mir sehr schwer, meinen Lebensalltag zu meistern. Tut es auch teilweise immer noch. Zu der Zeit, als ich Videos regelmäßig hochgeladen habe, habe ich ähm, eine, als Aushilfe bei Kaisers gearbeitet und ähm, hatte die Möglichkeit, eben dadurch ein kleines bisschen meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das und Kindergeld war im Prinzip, wovon ich gelebt habe, was eigentlich nicht gereicht hat, aber naja, irgendwie lebt man dann doch so irgendwie die meiste Zeit im Dispo, aber irgendwie geht es immer. Und in der Zeit, in der ich abgetaucht bin, lag es unter anderem daran, dass ich meine, meinen Job bei Kaisers verloren habe, in Anführungsstrichen. Also mein Vertrag ist einfach ausgelaufen und ich erstmal völlig frei in der Luft geschwebt bin und nicht wusste, was ich mit mir anstellen soll. In der Zwischenzeit habe ich mich in erster Linie darum gekümmert, einfach wieder auf die Beine zu kommen. Also wenn man auf meine ganzen Profile guckt, sieht man auch, dass irgendwie, ich glaube so kurz nach 2012 eher viel Pause ist und erst so 2013, 2014 ähm, auf einmal wieder mehr Beiträge hochgeladen wurden von mir. Es liegt daran, dass ich mich gerade 2013 besonders darauf konzentriert habe, Hilfe vom Staat zu bekommen. Also inzwischen bekomme ich Arbeitslosengeld endlich. Ich bekomme eine Ausbildung im Moment, also ich habe einen Bildungsgutschein, über den ich zur Schule gehe jetzt, damit ich eine richtige Ausbildung mache, zur Illustratorin. Yes! Es hat gute zwei Jahre gedauert, zwei, drei Jahre, ja, äh, um an diese Ausbildung ranzukommen. Ich habe auch es geschafft, mir private Hilfe zu holen, also einer Psychologin, die relativ auf Abruf bereit ist, die ich, die ich anrufen kann in Krisensituationen und einer Sozialarbeiterin, die für mich vorhanden ist. Ich erzähle euch das deshalb allen, weil ich zum einen möchte, dass ihr wisst, was los ist und zum anderen, weil ich mich ab einem bestimmten Punkt entschieden habe, dass das halt Teil meiner Identität ist, die Depression und alles, was da dran hängt dass es keinen Grund gibt, mich dafür zu schämen, dass ich Hilfe in Anspruch nehme und dass ich genau dieses Denken auch an andere weitergeben möchte. Das ist also der Hauptgrund für die lange Pause. Ich habe es jetzt endlich geschafft, also seit September 2016 gehe ich endlich zur Schule, zur Kunstschule. Ich habe vorher schon äh, ein ziemlich aufwendiges berufliches Training mitgemacht und äh, eine erweiterte Berufs- und Arbeitsprüfung, Eignungsprüfung, irgendwie so eine Art. Und äh, das Ganze war halt für mich eine ziemlich lange Phase der Unsicherheit in Bezug darauf, wie meine Zukunft aussehen wird. Diese Phase ist jetzt zumindest fürs Erste vorbei. Also Ich weiß zwar noch nicht, wie meine gesamte Zukunft aussehen wird, aber jetzt weiß ich wenigstens, dass ich 2017 und den größten Teil von 2018 noch in der Schule sein werde meine Ausbildung machen werde und habe damit wenigstens eine grobe Vorstellung von meinem Zeitplan und weiß auch, dass mein äh, finanzieller Rückhalt halbwegs gesichert ist. Es ist nicht viel Geld, aber ich kriege ALG 2 und kann mir damit immerhin leisten, in einer WG zu wohnen und mich zu ernähren und was weiß ich. Das heißt, da ist erstmal irgendwie ein Boden, auf dem ich wieder stehen kann, nachdem ich mich lange Zeit sehr bodenlos und unsicher gefühlt habe. Und meine Hoffnung ist eben, dass sich das auch erstmal hält. Von daher bin ich jetzt endlich an einem Punkt, wo ich wieder auch äh, künstlerisch ein kleines bisschen mehr durchstarten kann. Ich habe zwar einen sehr strengen Zeitplan, was die Schule angeht und muss dementsprechend dann ab und zu auch darauf achten, dass meine privaten Projekte nicht mit der Schule äh, aneinander geraten, weil die Ausbildung mir natürlich sehr wichtig ist. Aber es ist erstmal irgendwie was da. Das hat auch dazu geführt, dass ich mich entschlossen habe, ein paar neue Sachen auszuprobieren. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Patreon, über den ihr mich unterstützen könnt, wenn ihr das gerne möchtet. Patreon ist eine Webseite, auf der ihr Künstlern aller Arten, nicht nur Künstlern, sondern jedem, der irgendein für euch spannendes Projekt macht, monatlich finanziellen geben können. Das muss nicht viel sein. Ihr könnt zum Beispiel auch bestimmen, dass ihr nur ein, zwei Euro im Monat spendet oder sowas. Die Idee ist, dass der Künstler nicht von jedem Einzelnen irgendwie unglaublich viel Geld bekommt, sondern dass er sich hoffentlich eine große Fanbase aufbaut, von der jeder ein klitzekleines bisschen spendet jeden Monat, wodurch dann ein Gehalt irgendwann zusammenkommt. Und ich habe halt schon ein kleines bisschen die Hoffnung, dass ich eventuell es schaffe, mich bis zum Ende meiner Schulzeit hin halbwegs auf eigene Beine stellen zu können, also so, dass ich dann, wenn ich meine Ausbildung beende, ich vielleicht die Möglichkeit habe, mich ganz aufs Zeichnen konzentrieren zu können, vielleicht einen Comic starten zu können oder etwas ähnliches, was dann über Patreon finanziert wäre, so dass ich mir keine Gedanken über Freedancing machen müsste. Und es gibt auch einen Redbubble-Account jetzt von mir. Redbubble ist eine Webseite, auf der Künstler ihre Motive hochladen können und diese auf Bestellung dann auf T-Shirts oder Handyhüllen oder was weiß ich gedruckt werden. Guckt euch einfach mal da drauf um. Ihr müsst jetzt nicht sofort was kaufen, aber äh, allein schon, wenn ihr meinen Patreon oder meinen Red Rubble weiterreicht, würde mich das schon riesig freuen. Ich bin auf etlichen sozialen Netzwerken jetzt vorhanden. Ich werde einfach mal einblenden, was geht und auch in der Beschreibung alles verlinken, wo ich da bin. Die gleiche Sache. Ihr selber müsst mir nicht unbedingt folgen oder äh, mich watchen oder was auch immer. Ich freue mich aber immer über ein kleines bisschen Unterstützung in Form von Leute sagen es weiter. Ja, und ich möchte eigentlich auch gerne wieder mehr Videos machen. Wie gesagt, dazu müsste ich erstmal mal ein gutes Mikrofon sparen, finde ich zumindest. Was ich aber auf jeden Fall langsam wieder ansteuern kann, sind Speed Paintings. Das kann ich dann einfach auch mehr oder minder einfach nebenbei aufnehmen, während ich sowieso an etwas arbeite, was ich machen wollte. Ich werde ja jetzt auch für Patreon dafür sorgen, dass ich mindestens drei bis vier Mal im Monat ein schönes, halbwegs aufwendiges Bild male. Da sollte das eigentlich gehen, dass ich das nebenbei dann aufnehme und dann vielleicht aller mindestens ein, zwei Mal im Monat Speedpainting hochlade. Ich würde super gerne auch wieder mit Tutorials weitermachen. Ich habe inzwischen so viel dazu gelernt, Auch und vor allem durch die Schule so viel Wissen bekommen, dass ich so gerne weitergeben möchte. So viele tolle Übungen gelernt, die ich gerne weitergeben möchte. Dass es echt schade wäre, wenn ich das überhaupt nicht machen könnte. Aber wie gesagt, sowas muss halt auch gut klingen, wenn man mir lange zuhört soll. Ich möchte mich nochmal ganz doll bei allen von euch bedanken, die mir so lange die Treue gehalten haben, die mir vielleicht auch auf anderen Seiten gefolgt sind. Äh, viele von euch haben dann sicherlich auch am Rande mitgekriegt, was eigentlich los war, weil ich auf meinen Blogs halt schon ein bisschen ausgiebiger darüber gesprochen habe und auch teilweise Bilder dazu gepostet habe. Also nicht unbedingt von meinem Privatleben, aber Bilder, in denen ich meine Gefühle ausgedrückt habe. Und... Das bedeutet mir einfach wahnsinnig viel. Also, euer Rückhalt hat mir definitiv viel gegeben, auch in Momenten, wo ich Angst hatte, dass ich es einfach nicht niemals zu irgendwas bringen werde im zeichnerischen Bereich. Die Angst ist ja immer da und die Leute sind auch immer da, die einem sagen, ach, Röckchen, das no, wird doch nichts, mach doch irgendwas anderes, du wirst nur ein armer Künstler und in der Branche kann man es doch zu nichts bringen und mach doch irgendwas, womit du vernünftig Geld verdienen kannst. Das riss sich natürlich auch durchaus fest und verunsichert. Der Rückhalt von YouTube, gerade auch, weil von den Leuten, die ähm, bei mir Commissions bestellt haben, also bezahlte Auftragsarbeiten, waren die meisten bisher YouTuber. Diese Form von Rückhalt und die positive Rückmeldung, die ich von denen auch bekommen habe auf meine Bilder, so viele von denen haben halt wirklich ganz lieb gesagt, ja, ich, ich liebe das Bild, das du hast. Ähm, ich kenne ein paar YouTuber, die die Bilder von mir immer noch als Avatare oder Header auf ihren Seiten benutzen. Und das war eigentlich das, was mir am meisten gegeben hat. Weil mir diese Leute wirklich gezeigt haben, hey, es macht mir Spaß, auch für andere zu zeichnen, zu malen, was anderen gefällt und was andere bei mir in Auftrag geben. Und es macht mich glücklich, dass hier nicht nur gegen Geld, sondern eben auch nicht nur für mich zu machen und es gibt auch Leute, die das möchten und die auch bereit sind, mir dafür Geld zu geben es ist keine botlose Kunst sondern ich kann es auch so zu etwas bringen, dass ich mich ernähren kann, dass ich ein Leben führen kann das war super wichtig für mich und dafür möchte ich mich nochmal bei YouTube total bedanken ich werde mich jetzt erstmal stark auf die anderen Webseiten konzentrieren. Da kommt der meiste Content hoch. Also DeviantArt und Tumblr sind immer die beiden Webseiten, wo ihr fast alles zuerst seht. Abgesehen von Patreon, da kommt alles noch vor DeviantArt und Tumblr drauf. Ja, äh, aber ich werde halt auch schauen, dass ich auf YouTube wenigstens ab und zu mal wieder ein Speedpainting hochlade. Und das war's auch schon. Ich danke euch nochmal ganz doll und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche, ein wunderschönes Wochenende, falls es jetzt gleich äh, bald Wochenende ist bei euch. Und ja, danke.